Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Letztes Mal hat es ja mal wieder nicht so ganz gut geklappt. Und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. Wir müssen schnell viel Geld anscheffeln. Das ist zumindest das Fazit von letztem Mal. Und ich habe gesehen, da gehen auch ordentlich viele Güter. Deswegen nehme ich auch mal gleich noch so ein Teil. Und ich nehme einfach gleich alles mit hier. Das klappt. Aber das hier klappt nicht. Dann äh, bleibt man ganz kurz stehen. Das war ein normaler Bus. Ähm, mal sehen, ob Ding Burgess funktioniert für den Bus. Das funktioniert auch. Perfekt. Dann nehmen wir hier noch Le Mans Borghais. Ihr seht schon, ich äh, fange das hier alles deutlich schneller an. Weil ich habe keine Lust, dass es jetzt nochmal nichts wird. Ähm, von dem her gebe ich gleich von Anfang an alles Geld, was ich habe, gebe ich gleich aus. Einfach nur, um so schnell wie möglich hier äh, voranzukommen. Ja, also die Frage, woran hat es gelegen? Ich habe keine Ahnung, woran es hier liegen hat. Wir haben einfach nicht genug Geld bekommen. Deswegen mache ich jetzt wie gesagt, ich gebe einfach Vollgas und hoffe, dass damit das Gelten noch entsprechend schnell steigt. Habe ich hier auch beides gesetzt? Ich kann mich jetzt schon. Ich kann mich jetzt schon mal an meine eigenen Fahrzeuge erinnern. Ja, es muss ja. Ah ja stimmt, Fahrzeuge verbessern ist was, was wir letztes Mal überhaupt nicht gemacht haben. Äh, mal sehen, vielleicht wird es ja dieses Mal etwas. Die En Trois, da ist so einen Bus drauf. Und ich kann gleich noch sowas machen. Komm hier, Mercedes. Na no, wobei? das würde ich nachher? Ja, ich kann ja anfangen mit dem Bus und nachher eine Bahnstrecke drauf bauen. Äh, bis wir da Bahn haben, dauert es ja eh. Ewig schon um drei Tage. Das klappt. Äh, ich werde auch versuchen, äh, auch deutlich schneller in andere Länder zu expandieren, weil Frankreich ist ein bisschen knapp. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, hier war komplett Europa eingenommen von äh, Digifox und Transitalia. Also, ja, mal sehen. Ich weiß halt echt nicht, ob hier das Ticket anpa Ticketpreis anpassen, ob das so viel bringt. Ich habe jetzt 2 Dollar mehr, aber, da, aber dadurch vier Leute weniger und das ist deutlich mehr Verlust, als wenn ich es einfach sein lasse. Naja. Wir versuchen es mit einem größeren Bus. Der größere Bus wird aber auch deutlich teurer. Oder auch nicht. Ja, jetzt fangen sie an hier, unzufrieden zu werden. Komm, wir sind hier ein netter Chef 3,5. Jawoll! Umleitung für die Strecke Calais Paris geht dann über Brüssel, Lüttich, Luxemburg, Troyes, Bourges, Le Mans zurück nach Paris. Kannst du wohl vergessen. Ja, dann macht ihr da halt ein paar Tage miese. Ist jetzt halt so, kann ich auch nicht machen. Auch nichts machen. Alter willst mich doch verarschen. Wie lange ist hier jetzt zu? Neun Tage. Geht ja grandios los. Dann hier einmal Belgien. Guck mal hier, da, da ist das ist doch gut. Erste Klasse und zweite Klasse. Naja, ich meine, wenn der Bus voll wird, dann soll er halt. Ansonsten, ja, bis auf diese komische Ding, da funktioniert eigentlich alles. ist aus mit Lüttich, Lüttich. Stuttgart, na gut, Brüssel, Brüssel Calais war ja jetzt letztes Mal eine Bahnstrecke mir wert, aber wir fangen jetzt mal mit Bus an. Das kriegt sein, De Paris kriegt sein Depot, wir stellen einen Manager ein, weisen ihm alle Fahrzeuge zu, bessern das hier auch gleich mal ein bisschen auf. Ich würde auch sagen. Äh, ich baue. Wo baue ich. Ich glaube, ich baue in Luxemburg mal noch ein Depot. Weil wenn wir Deutschland mitnehmen, dann ist Luxemburg eigentlich ein ganz guter Mittel, ganz gutes Mittelding. Glaube ich. Hier kann ich auch sehen. <lacht> Vergangenen Monat und gesamt Gra in Grafik. Ah! Ha! Hier kann ich ja mal die, die, die... Mich vergleichen auch mit dem... mit der KI. Und es sieht aktuell so aus, als... Wenn ich beim Einkommen so mit ähm, DigiFox aktuell... gerade auf bin. Ich erwarte mir aber... Großen Schub nach oben, wenn ich mich hier mal Deutschland äh, rangenommen habe. Was jetzt jeden Moment klappen müsste. Ne, jetzt gehen wieder die Löhne raus. Nein! Oder? Na komm, na komm, na komm. Bevor. Bevor bezahlt wird, komm, komm schon. 390 Euronen. Wunderschön. Kann ich jetzt gucken, was es hier so schönes gibt. Da habe ich zum Beispiel schon äh, Luxemburg-Frankfurt habe ich schon gesehen. Gibt es was Interessantes? Wobei das. Ja, ja. Dortmund-Frankfurt. So ein. Oh ne, der wird nicht schon. Ne. Dortmund hatte doch... Ah, Amsterdam. Ja, okay, ja. Das geht klar. Hannover, Hamburg. Da sehe ich doch auch äh, einmal alles. Genau, wie Hannover, Groningen nachher. Ja. Hier den Bus... Was kann ich genau an dem Upgraden? Eine höhere Geschwindigkeit. Wie du, was? Komm, das versuche ich mal. Jetzt spendiere ich Luxemburg sein Depot und sagt dem hier, mach man Upgrade. Hm? Ach, dafür braucht er gar kein Depot. Okay. Weiß nicht, sollte ich, mich, sollte ich mich noch viel mehr auf diese Veranstaltung hier konzentrieren? Weiß ich halt nicht. Uni. Stuggi, wie sie... Oh. Ja, okay. So, wie sieht's aktuell aus? Ich lasse... Nee. Kartoffeltransporte Ich lasse ein bisschen nach. Ich könnte mal was ganz Sportliches probieren. Dafür muss ich jetzt nur Geld rankriegen. Weil da würde ich ganz gerne, ich sag mal, den hier verwenden. 120. Das kriege ich ja wohl gleich hin. So. Woran liegt es an der Geschwindigkeit? Ich kann dem eine etwas erhöhte Geschwindigkeit bieten. Für 20.000. Das Geld habe ich gerade nicht, aber... Okay. Und wie viel gibt es? Gibt aber 10.000. Fährt zweimal hin und her und da hat das Geld reingemacht. Fürs Upgrade. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich muss mich einfach trauen, längere Strecken zu machen. Wollen wir mal sehen, was mehr Kapazität sagt. Vielleicht reicht es ja trotzdem. So, wir kaufen jetzt gleich auch mal die Lizenz zum äh, Ding kaufen. Weil das ist ja eigentlich unser Ziel. Und ich könnte mal anfangen gucken, was es an spannenden Gü äh, nicht Güter, Personenverbindungen per Zug gibt. Äh. Weil ich, also ich verstehe den Appeal wirklich nicht, Züge zu kaufen. Weil Züge... Guck mal, 140 hat 80 Kapazität. ist so, meh. Vom Konf also, ja, ist ganz in Ordnung vom Komfer Komfort her. Aber wir gucken bei den Bussen. Wir haben hier einen Bus. Ja, okay. Der hat 36 Kapazität. Naja, okay. Stuttgart, Amsterdam. das das klappt fast gut was gibt es für ein upgrade es gibt höhere haltbarkeit 30.000 was wollen die leute die wollen mehr geschwindigkeit geschwindigkeit kann ich denen geben höhere geschwindigkeit ich habe nur das Hi -Ja. geld nicht dafür gerade und eine erhöhte kapazität dann Mehr Geschwindigkeit kommt auch, kommen auch mehr. Ja gut, äh, habe ich gesagt. Dann gebe ich dem Zug mehr Geschwindigkeit und dafür setze ich den Preis einfach hoch erstmal. So, dann gebe ich der Strecke hier gleich noch einen Zug ich hoffe, wie, wie, wie läuft es eigentlich gerade so? Ah, ja, Nicht ganz prickelnd, aber okay. Ich kann mal, ich sag, ich sag mal, ich kann mithalten mit der KI. Also ich halte es für, für realistisch jetzt, dass, dass diese Runde etwas wird. Wenn ich jetzt noch wirklich schöne, lange ähm, Bahnstrecken finde, kann ich das nicht, kann ich nicht irgendwie ähm, nur die Städte einblenden, die eine Bahnverbindung haben. Das wäre noch ganz nett, weil ja. also es gibt schon ein paar sehr komische langen Verbindung, die man machen kann. Guck mal da, Newcastle. Von München nach Newcastle. Also wenn da ernsthaft einer mitfahren würde. Der Zug bringt ja eine Million gleich rein, sobald... Guck dir, guck dir mal die Strecke an. Vor allem, warum Newcastle? Na gut. Also ich... ich Reg mich mal nicht drüber auf. Das wundert mich halt nur. Wie sieht hier im Inneren aus? Ja, guck mal hier. Sowas wie London, Norwich. Das funktioniert ja auch ganz gut. Ich warte jetzt nur, um das Geld reinzukriegen. Um hier Berlin Ding zu bauen. Weil das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Ob da ernsthaft Leute mitfahren... Oder ob denen das zu lang ist wegen der Geschwindigkeit. Und wie viel das reinbringt. Ich sehe es zwar schon komm bei meinem Glück, dass, das null rein, also dass da null Leute mitfahren, weil so eine Strecke. Holy moly. Oh, ich wurde ja schon öfters überrascht. Nope. Okay. Also... es hätte mich jetzt auch ernsthaft gewundert wenn ja dann äh, haben wir noch was anderes oder ich schicke ihn auf eine linie mit münchen mal sehen ob die leute da er ich meine man weiß ja nie bitte fang hier an nehmen 27 leute mit Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Die lange Strecke sind nur 27 Leute, aber... Hat der nur... Hat der nichts eingebracht? Sind die Leute unzufrieden und wollen ihr Geld zurück oder was? Also, ich kann es verstehen, dass die Geschwindigkeit echt mies ist. Ach, lol. Okay, wenn die Leute unzufrieden sind, zahlen die ernsthaft nichts. Naja, fahr da, hier in die 2000 Euro, ist okay. Nicht das erhoffte Geld, aber okay. Ja, dann mache ich hier dann noch einen Hull, London Hall. Hull Hall. Ich meine, das Geld habe ich. Auf jeden Fall, wir sind so gut wie auf der Zielgeraden jetzt. Von dem her warten! ganz kurz die statistiken checken guck mal die, die gehen hier ihre anzahl an fahrzeugen geht halt exponentiell nach oben ähm, die haben aber auch also ich habe hier frankreich deutschland so ein bisschen die haben halt und also die haben deutlich mehr gebiete ähm nichtsdestotrotz dank dass es eine Einfache KI ist. Sollte es wohl reichen, um jetzt die Million zu kriegen. Und wir haben vier Züge. Von dem her haben wir jetzt unser Ziel erreicht. Na? So. Ziel erreicht. Wunderbar. Ich denke mal, das hat jetzt auch nur geklappt, weil es wirklich eine einfache KI ist und die nicht Vollgas gibt. Ähm Wenn wir gucken hier unser Vermögen, unsere Fahrzeuge, was wir transportiert haben, das ist echt irgendwie wenig im Vergleich. Ja. Auf jeden Fall ist es hat gereicht, danke einfache KI. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme die, die nächste Folge gleich im Anschluss an. Tschüss.